Moin Leute, Alex hier. Heute gibt es eine neue Challenge. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich nicht mal was mit äh, Handstand machen kann. Natürlich kann ich das machen. Und heute zeige ich euch, was ihr mal versuchen könnt zu Hause. Die Challenge heute ist ein wenig auf ähm, Koordination und Orientierung ausgelegt. Ähm, und zwar versucht ihr einfach mal im Handstand euren Kopf zu bewegen. Das heißt, wenn ihr so im Handstand steht, versucht ihr das Kinn auf die Brust zu nehmen. Und wenn ihr so im Handstand steht, Versuche es genau andersrum. Okay? Es ist ziemlich schwer. Mal gucken, ob es bei mir funktioniert. Yes! Geschafft! Also ihr seht, auch bei mir hat es ein paar Versuche gebraucht, ich das hinbekommen habe. Probiert das mal aus zu Hause. Wenn ihr das besser könnt, dann postet am besten mal ein Video oder teilt eure Erfahrungen in den Kommentaren mit. Vergesst nicht mich zu abonnieren und bis bald. Alex, ciao!